Äh, ja, äh, Mein Name ist Amadeus Sardon, ähm, ich bin wie fast alle äh, Projektteilnehmerinnen bei uns Tutor äh, im Fach Kunstgeschichte und möchte hier unsere kleine Initiative vorstellen. Es geht, wie der Name schon verrät, um Kunstgeschichte, spezifischer um die in das Fach einführenden Tutorien, für die wir digitales Material ähm, herstellen, ähm, ja hauptsächlich Screencasts. Ähm, so ein Tutorium, wie sieht das normalerweise aus? Ich habe hier mal ein Foto vom Sommersemester 2016 mitgebracht. Also nicht ganz, aber in etwa die Anordnung äh, gibt es wieder. Ähm, wir als Tutoren äh, bereiten Material vor, hauptsächlich Präsentationen und vielleicht Übungsblätter, die dann im Plenum mit den Tutandinnen, ähm, hauptsächlich Erstsemester, äh, wie man sieht, ähm, durchgesprochen werden. Und ähm, genau, da gibt es dann auch mal die Chance, Fragen zu klären. Inhaltlich sind wir dabei gebunden an die Vorlesungen, beziehungsweise in unserem Fall äh, Probedeutica, ähm, gleichzeitig haben wir allerdings auch äh, relativ große Freiheit, äh, was die Gestaltung unserer Veranstaltung angeht. Ähm, das bedeutet natürlich eine große Eigenverantwortlichkeit äh, und auch äh, ein großes Vertrauen seitens des Institutes in uns, äh, das wir natürlich nicht enttäuschen wollen. Ähm, das kann manchmal natürlich auch ein bisschen verunsichern, genauso wie die Tatsache, dass die Teilnehmerzahlen bei uns regelmäßig extrem hoch sind. Ähm, deswegen hat sich im, äh, etwa vor einem Jahr das im Gespräch so ergeben, dass die Idee aufkam, vielleicht das Format Online-Kurse für uns irgendwie gewinnbringend nutzen zu können, die ja, ja neben anderen ganz tollen Vorteilen eben auch gerade die effiziente Betreuungssituation ja, zum Inhalt haben. Allerdings ist so ein Online-Kurs jetzt nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen, sondern ein größeres Unternehmen. Man braucht Ressourcen, Geld, Personal, Geld, ja, Zeit. Und äh, genau das ist sozusagen in den regulären, neben der normalen Betreuungsverantwortung, regulären äh, Tutorenstellen so wahrscheinlich eher nicht enthalten. Genauso äh, wie erschwerend hinzukommt, dass äh, in der Studienordnung in Kunstgeschichte bisher noch keine Online-Formate vorgesehen sind. Ähm, ja, auch noch so nebenbei ist der Kunstgeschichtsstudent in der Regel etwas skeptisch, was äh, die Verwendung digitaler Lehrmaterialien äh, angeht, was wir allerdings offen mangelndes Angebot zurückführen. Bei uns heißt E-Learning in der Regel Textdistribution via OLADS, was ja dann ab dem kommenden Semester auch nicht mehr so der Fall sein wird. Wir haben uns überlegt, wenn es so problematisch ist, dass man vielleicht in kleinen Schritten, in Zwischenschritten vorgeht, wir verstehen uns als Katalysatorprojekt, das heißt wir wollen oder ja, wir erstellen kleine modulare Einheiten von Lehrmaterialien, die dann später, in einem zweiten Schritt, falls immer noch das Interesse besteht, für so die Erstellung von einem großen Online-Kurs genutzt werden könnten. genau wir, Unser Projekt hat mehrere Vorteile. Zum einen stellen wir uns vor, dass wir direktes das Feedback einholen können und damit vielleicht eine gewisse Vergleichbarkeit der Tutorien untereinander schaffen können. Wir stellen, uns vor, ähm, wir stellen uns dabei die Frage, ähm, ob über Tutorien und Tutorinnen äh, hinweg unser Material irgendwie sich bewährt. Ähm, nebenbei ähm, kann man auch sozusagen als oder hat es auch den Vorteil, dass die Projektteilnehmerinnen bei uns ähm, begleitend sozusagen auch passant Schlüsselkompetenzen entwickeln können ähm, im Bereich äh, Präsentationsskills oder technisches Know-how, organisatorisches, alles, was halt so eine selbstorganisierte studentische Gruppe auszeichnet oder an Aufgaben bewerkstelligen muss. Wir stehen also selbstorganisiert und studentisch nicht als Nachteil, sondern als wesentlichen Bestandteil unseres Vorhabens. Zu guter Letzt bleibt noch zu sagen, dass wir uns auch wünschen, damit vielleicht einen Anstoß zu geben, bei uns am Institut vielleicht das Thema E-Learning und die Chancen, die damit verbunden sind, vielleicht etwas zu promoten, sodass die eine oder andere Dozentin das in Zukunft auch eher nutzen wird. Danke.